Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer Sonderausgabe der Tagesschau anlässlich des 50. Geburtstags der allseits bekannten und beliebten Erika Mustermann. Wir haben heute mehrere Live-Schaltungen zu Gratulanten vorbereitet, die Erika nahestehen. Beginnen? Möchten wir mit unserer Bundeskanzlerin. Hallo Frau Merkel, Sie sind ja auch schon lange mit Erika befreundet, Sie waren auch schon zu DDR-Zeiten eine enge Brieffreundin und Sie haben sich ja, wie wir recherchiert haben, auch gerne Lebensmittel aus Musterstadt senden lassen. Möchten Sie kurz ein paar Worte an die Jubilarin richten? Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen. Danke, Frau Bundeskanzlerin. Und als nächstes zu unserem Schlagerstar Helene Fischer. Hallo Frau Fischer, Erika ist ja ein treuer Fan von Ihnen und lauscht immer gerne Ihren Liedern. Möchten Sie ihr ein privates Ständchen bringen? Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, zum Geburtstag, zum Geburtstag viel Glück. Ich wünsche dir natürlich ganz herzlich, Helene. Vielen Dank für diese tolle Einlage. Und nun zu Peter Maffei, der sich mit einigen seiner Bandmitglieder auf der Geburtstagsfeier befindet. Schönen guten Tag, Herr Maffei! Haben Sie ein paar Wünsche an Erika? Ein halbes Jahrhundert, das ist ein Wort. Zum 50-jährigen Geburtstag von uns allen. Alles Gute, weiter so. Danke. Sie waren ja bereits letztes Jahr auf der Feier von Erika. Es ist ja immer wieder ein großes Treffen mit vielen Freunden. Wie war das für Sie rückblickend? Also ich war letztes Jahr hier und zwar zum allerersten Mal. Ich habe dieses Treffen vorher noch nicht erlebt. Es hat äh, auf mich äh, großen Eindruck gemacht. Ich fand die Atmosphäre äh, wunderbar. Es gab äh, ganz äh, spannende Begegnungen und tolle Gespräche. Äh, ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen bedanken. und ich wünsche allen, die jetzt dabei sind, viel Spaß. Vielen Dank, Herr Maffay, und auch Ihnen viel Spaß. Wie ich von unserer Redaktion gehört habe, steigt die Stimmung auf Erikas Geburtstagsfeier im Sportheim in Musterstadt im Minutentakt. Wir wollen mal hören, was unser Kaiser dazu zu sagen hat. Hallo, Kaiser Franz, hören Sie mich? Du musst entschuldigen, dass ich heute nicht dabei sein kann. Ich bedanke mich bei dir für all die Jahre, die wir zusammen sein durften. Wichtig ist, die Freundschaft ist geblieben bis zum heutigen Tage. Ich freue mich in Kürze, wenn ich dich wiedersehe. Viele Grüße an alle und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke, lieber Kaiser Franz, für die netten Worte. Und damit endet auch diese Sonderausgabe der Tagesschau. Ich das ganze Tagesschau-Team, dein Ehemann Max und deine Kinder Benny und Martina wünschen dir alles erdenklich Beste zu deinem 50. Bis zur nächsten Sondersendung in 10 Jahren.